Oft werde ich gefragt, was kann ich tun, damit ich die nächste Beziehung besser hinbekomme. Meine kurze Antwort darauf, in der jetzigen die nächste vorbereiten. Es ist wie in der Kindheit, wenn das Schreibheft immer schlimmer aussah. Man nahm sich vor, im neuen Heft schöner zu schreiben und die hässlichen Flecken zu vermeiden. Man nahm sich vor, im nächsten Heft sorgfältiger zu sein. Aber die letzten Seiten des Jetzt-Hefts hm, verdienten noch nicht die Mühe, die man für das zukünftige Heft bereit war, zu investieren. Und was passierte? Vielleicht sahen die ersten Zeilen im neuen Heft etwas besser aus, aber nach kurzer Zeit war das neue Heft so unansehnlich wie das alte und man träumte wieder vom Alles-Anders-Machen beim nächsten. Tatsächlich würde man das nächste Heft besser behandeln, wenn man seinen Vorsatz bereits auf den letzten Seiten des alten Hefts begonnen hätte. Ja, wenn man in einer Beziehung schon auf den Absprung ist und sich bereits auf ein neues frisches Heft freut, ist es nicht leicht noch Energie ins alte Heft zu investieren? Ja, Ihre aktuelle Beziehung erscheint Ihnen wie ein altes, verschmiertes Heft. Da gibt es viele unansehnliche Stellen auf vielen Seiten Ihrer langen Beziehung. Aber es bleibt Ihre Entscheidung, ob Sie die letzten Seiten dieser Beziehung schlampig oder ordentlich ausfüllen. Bitte nicht missverstehen, ich versuche Sie nicht zu überreden, es doch noch einmal zu probieren. Es geht nicht darum, die alte Beziehung zu reparieren. Nein, auf was ich Sie hinweisen will, ist etwas ganz anderes. Ich glaube, dass man auch in einer Situation, in der man entschieden hat, getrennte Wege zu gehen, es besser oder schlechter machen kann. Die Herausforderung einer Beziehung ist nicht vorbei, wenn man auf der letzten Seite angekommen ist. Auch eine Trennung kann man schlecht oder besser gestalten. Das kann zum Unterschied werden, wie man als Partner in der nächsten Beziehung erfolgreich wird. Sehen Sie es als eine letzte Möglichkeit für die neue Beziehung zu üben. Ich befürchte auch das Argument, Ihr Partner sei so unmöglich mit ihm, könne man nichts Positives gestalten, will ich nicht akzeptieren, auch wenn Sie ihm eine schlimme psychische Diagnose anhängen, bestätigt von Ihrem Freund, Freundin oder gar Ihrem Thaubeuten. Ist das für mich kein Argument, von Ihrer Seite keine optimale Beziehungsform einzuhalten. Und was wäre so eine optimale Beziehungsform? Genau die gleiche, wie sie für das neue Schulheft sinnvoll wäre. Zu versuchen, die Ressourcen, also die positiven Dinge im Zusammenleben zu erkennen, um sein eigenes Verhalten dadurch positiv zu beeinflussen. Es macht keinen Unterschied, ob Sie am Anfang der Beziehung oder vor dem Abschluss stehen. Die Herausforderung einer Beziehung ist immer gleich. Nehmen wir an, Ihr Partner hat sich in ganz vielen Punkten sehr, sehr schlecht benommen. Dann bleibt meist doch noch ein klitzekleiner Punkt, den Sie trotz allem als positiv anerkennen könnten. Das heißt, wenn Sie versuchen würden, ihn zu entdecken. Ich habe eine Gute Nachricht für Sie, gerade wenn es, in der Situ wenn es in der Situation des Absprungs selbstverständlich extrem schwer ist, noch irgendeinen positiven Aspekt in der Beziehung wahrzunehmen, dann ist es in so einer Gefühlsverfassung besonders hilfreich, wenn man es trotzdem schafft. Warum? Weil Sie durch die Herausforderung lernen, ein besserer Entdecker für Ihre nächste Beziehung zu werden. Und auf das kommt es in einer erfolgreichen Beziehung an. Der Königsweg zu einer geglückten Beziehung besteht eben in der Fähigkeit, die positiven Momente wahrzunehmen. Dadurch gewinnt man die Kraft, um selbst positive Momente zu gestalten. Also, nutzen Sie Ihren Jetzt-Partner als Sparing-Partner, um selbst ein besserer Partner für den nächsten Partner zu werden.